Wir spüren, Gott tut zurzeit etwas sehr, sehr Großes in Deutschland und auch an alle Mitglieder der Family Church, Radebeul, Erzgebirge und Nürnberg. Wir sind so dankbar für das, was Gott dieses Jahr bereits alles getan hat. Wir als Leitungsteam der Family Church Radebeul spüren, dass Gott etwas sehr Großes vorhat in unserem Land und dass er Dinge tun wird, die andere Länder noch nie gesehen und nie gehört haben. Warum? Weil Gott hat einen Plan mit Deutschland. Und wir glauben, dass Gott seinen Geist ausgießen wird in dem nächsten Jahr. Und auf diesem Wege darf ich euch die Jahresvision von 2023 vorstellen. Und zwar lautet diese Vision Let it rain. Lass es regnen. Wir glauben daran, dass Gott nächstes Jahr seinen Geist ausgießen wird über uns, dass er Dinge tun wird, die wir so von noch nie gehört und noch nie gesehen haben. Und ähm, auf dem Flug her nach Uganda äh, las ich eine Stelle im Hosea Kapitel 6, Vers 3, und so lesen wir, So lasst uns ihn erkennen, ja eifrig trachten nach der Erkenntnis des Herrn. Sein Hervorgehen ist so sicher wie das Licht des Morgens, und er wird zu uns kommen wie ein Regenguss, wie ein Spätregen wird er das Land benetzen. Geschwister, es ist so sicher, dass Gott einschreiten wird, dass Gott Menschen heilen wird, dass er Dinge verändern wird in unserem Land, dass er Gemeinden neu erwecken wird, dass er seine Braut vorbereitet auf sein Kommen. Und wir sind so gespannt, was Gott nächstes Jahr tun wird. Deswegen diese Jahresvision, let it rain, lass es regnen. Wir glauben, nächstes Jahr werden wir den Spätregen leben, den Gott uns auch im Hosea, im Joel 3 und so weiter verheißen hat. Der Geist Gottes wurde in Apostelgeschichte 2 ausgegossen. Und wir lesen, dass der Geist Gottes ein Geist der Kraft ist, ein Geist der Wiederherrschaft. Herstellung, ein Geist der Wahrheit, ein Geist der Erkenntnis. Wir lesen von so starken Eigenschaften des Heiligen Geistes und wir möchten nächstes Jahr einfach im Regen, im, im, in diesem Regenguss des Heiligen Geistes stehen. Wir, wir spüren einfach, dass Gott nächstes Jahr Menschen lieben wird, Menschen heilen wird und Menschen befreien wird. Dieses Jahr durften wir schon erleben, wie Gott dies tut. Wir durften in verschiedenen Konferenzen, Gottesdienstzusammenkunft, Zusammenkunft, aber auch von Tag zu Tag auf den, auf den Straßen, bei Seelsorgengesprächen zu Hause sehen, Gott wirkt und Gott verherrlicht und wir glauben, nächstes Jahr wird es noch stärker. Wir hatten dieses Jahr schon starke Konferenzen. Die erste Konferenz war im März mit Daniel Exler, Stefan Mark, Kennedy Laubing, äh, Markus Schuster. Die zweite Konferenz war mit Maria äh, äh, Prian. Auch da durften wir Dinge erleben, die wir zuvor noch nie gesehen haben und noch nie gehört haben. Wir hatten die dritte Konferenz jetzt im, im, im November mit Walter Heidenreich, auch mit Pastor Kennedy. Wir durften erleben: Gott tut etwas. Gott hat seinen Geist ausgegossen. Wir durften es, zig, hunderte Heilungen und Befreiungen registrieren und wir denken, nächstes Jahr wird es noch besser. Deswegen darf ich euch heute nicht nur die Jahresvision vorstellen, der Family Church, Radeboll, Erzgebirge und Nürnberg, sondern auch unsere drei Konferenzen im Jahr 2023. Die erste Let it Rain konferenz findet statt vom 24.03. bis zum 26.03.2023 mit David Roth-Ermel, Ralf Klöckner und Markus Schuster und noch vielen weiteren Personen. Sei gespannt, was Gott dort alles tun wird. David Roth ist ein starker Mann Gottes. Wir, wir lieben die Freundschaft zu ihm. Wir, wir sehen, dass Gott ihn gesetzt hat in Deutschland, damit wirklich Gott etwas tut. Er war jahrelang Evangelist in Tansania, kam zurück in seine Heimat und äh, hilft jetzt einfach aktiv dort mit, dass der Geist Gottes ausgegossen wird. Ralf Klöckner vom Missionswerk strahlende Freude. Er ist aktiv in Deutschland. Er auch er war äh, Missionar in, in Indien. Und wir werden auch von ihm hören, was es heißt, dass Gott sein Geist ausgießt und Markus Schuster. Er ist Missionar im eigenen Lande, er leitet eine Persergemeinde, und wir dürfen auch durch ihn hören, was Gott tun wird. Die zweite Konferenz im Jahr 2023 heißt auch Let it Rain und findet vom 5.5. bis zum 8 .5 2023 statt mit Ben Fitzgerald von Awakening Europe und wir sind mega gespannt, was Gott durch diesen Mann äh, tun wird. Wir, wir, für uns ist ein hohes Privileg, dass Ben uns in Dresden besuchen wird. Awakening ist ein Segen für Europa, für Tokio, für, für, für Australien und nun kommt dieser Mann Gottes auch zu uns. Wir können das noch kaum glauben, aber er kommt wirklich äh, mit Maria Prehan von Vision for Africa. Sie kommt auch am 5.5. bis 8.5. und ähm, die dritte Person folgt noch, sei da mega gespannt. Und die Let it rain Konferenz Nummer 3 im Jahr 2023 findet vom 1.9. bis zum 3.9. statt mit Pastor Daniel Exler, Wirklich ein großer Mann Gottes aus dem strahlende Freude. Er bringt sein wunderbares Team mit. Wir lieben dieses Team, wenn ihr das hört. Wir lieben euch als Team. Wir, leben, wir werden mit ihm definitiv Prophetie, Heilung und Befreiung erleben. Äh, Evelyn Schuh wird predigen, auch von strahlende Freude. Auch sie wird, äh, denke ich, das Wort Gottes uns stark verkündigen. Und auch hier ist die dritte Person noch special. Deswegen sei gerne dabei. Meld dich einfach an unter agave-fc.de. Ähm, und dann Abspaltung, Latter Train Konferenz. Erhältst du alle Informationen, du kannst dich anmelden unter info.familychurchteam.de. Schick uns eine E-Mail, wann du dabei sein möchtest. 1., 9. oder dann da März oder Mai. Und ähm, sei einfach dabei. Genau. Es gibt keine Rückmeldungen, wenn du dich anmeldest, nicht, nicht drauf warten. Ähm, sollten die Plätze ausgebucht sein, werden wir einfach einen Stopp angeben auf der Homepage. Deswegen sei immer auf der Homepage einfach up to date. agave fcde Und das Wichtigste ist, die Konferenzen sind komplett kostenlos. Sei deswegen einfach dabei und lass uns gemeinsam im Regen des Heiligen Geistes stehen und erleben, was Gott tun wird. Gott mit euch.